Also, diese Mentalität. Die Bürger, wir müssen aufpassen, Nein, Schwesterherz. Hi. Du hast vergessen, dass ich vorbeikommen wollte, oder? Ne? Nein, alles gut. Komm rein. Ich freue mich, dich zu sehen. Maria, ich glaube, ich habe was gefunden, was dir helfen wird. Was ist das, Alex? Das ist der neuer Therapeut. Hallo Maria. Schön dich kennenzulernen. Ich ich bin Dr. Frank, dein Psychotherapeut. Ich konnte im letzten Jahr bereits über 3000 Menschen helfen, sich selbst zu heilen. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie es dir in den letzten zwei Wochen ging. Beantworte die Fragen einfach mit Ja oder Nein. Fühlst du dich erschöpft und antriebslos? Ja. Erwachst du morgens zu früh? Ja. Hast du an Selbstvertrauen verloren? Ja. Hast du Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren? Ja. Hast du das Interesse an Dingen verloren, die dir früher etwas bedeutet haben? Ja. spannender Tag. Du lernst heute die wie -die strategie kennen. Was ich denke, ist, was ich fühle. Wir gehen davon aus, dass unsere Gedanken unsere Emotionen steuern. Wenn wir es also schaffen, unsere Gedanken zu erkennen und vielleicht sogar zu ändern, dann können wir auch unsere Emotionen damit ändern. Hm? Maria, wie sieht aus bei dir? Ähm, Alex, alles gut. Ist Alles super bei mir? Morgen ist tatsächlich ganz schlecht. Also ich habe wirklich viel zu tun. Maria. Ähm, ich muss auflegen, Alex. Ich, hab, ich bin gerade in der Therapiestunde. Ciao. Maria, können wir fortfahren? Ja. Können wir fortfahren, Maria? Ich würde gerne wissen, wie es dir aktuell geht.